Heute handelt mein Podcastchen von meiner wing zum kunst Deswegen hat unsere Podcast-Gemeinde heute einen einmaligen neuen Zuhörer. Und so verlockend es ist, über den Sinn des Lebens zu philosophieren, was diese Gruppe auch sehr gerne macht, stelle ich uns doch eine viel bessere Frage. Würde Jesus Kung-Fu machen? Christen sind ja solche Helden, die sich aus der Bibel genau das nehmen, was sie brauchen. So könnte ich jetzt darüber reden, dass Jesus sagt: Wenn dich einer auf die Linke schlägt, so halt ihm auch die Rechte. Ja, damit ist ja dann alles geklärt, oder? Auf der israelischen Selbstverteidigungssystemkraft Maga-Urkunde steht sogar ein Bibelfest drunter: Psalm 144, Vers 1. »Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist, der meine Hände den Kampf gelehrt hat, meine Finger den Krieg.« Als Petrus, ein Jünger Jesu, mit dem Schwert Jesus verteidigen wollte vor den Soldaten, erklärte dieser, dass er sich Legionen von Engeln rufen könnte, die ihn beschützen. Aber er will es nicht. Und Menschen, die mit kämpferischen Mitteln für eine Überzeugung eintreten, fällt sicher schnell der Jesus ein, der den wirtschaftlichen, frommen Markt auflöste mit handgreiflichen Methoden. Es gibt gerne Menschen, die wollen glauben, dass das Leiden zum Glauben dazugehört. Aber es ist eigentlich wie mit Wingzone. Es soll den Konflikt lösen. Nicht das Leiden oder den Angreifer mit frommen, affektiert wirkenden Gesten zur Strecke bringen, sondern das Leiden den Angreifer kampfunfähig machen. Den Angreifer erlösen von seiner Absicht. Und das ist auch das, was Jesus Christus freiwillig machte am Kreuz von Golgatha. Und durch die Kraft Gottes wurde sein Handeln bestätigt durch die Auferstehung. Er war sozusagen der effektivste Wing-Zung-Kämpfer. Er machte das Leiden den Angreifer kampfunfähig und erlöste ihn von seiner Absicht. So, ich hoffe, meine Mitkünstler erlaubten mir hier einmalig mal dieses Statement in unserer Wing-Zung-Gruppe WhatsApp. Es grüßt Dagobert.